Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradenwohler und wie jede Woche jetzt äh, will ich euch ein paar interessante Aktientipps äh, von der aktuellen Tradingwoche mitteilen und damit ihr auch in Zukunft äh, keines dieser Videos verpasst, äh, meldet euch hier einfach beim YouTube-Kanal an, abonniert ihn, sodass ihr auch dementsprechend äh, immer eine Notification bekommt, wenn ein neues Video dementsprechend hochgeladen wird und wir hatten ja in der letzten Woche schon einige interessante äh, Werte mit dabei, vielleicht können wir da ganz kurz nochmal zurückgehen. Die kommen natürlich immer etwas zeitverzögert in den Kanal, ja. aber sie können auch gerne unsere oder ihr könnt gerne unsere live schaltung dementsprechend nutzen, wo diese Realtime gezeigt werden. Nochmal zur Erinnerung: Wir hatten vor ja, einer Woche über Tesla gesprochen. Da ging es darum, dass die 500-Dollar-Marke demnächst geknackt wird und dass es hier nach dem Ausbruch aussieht gigantisch nach diesem Anstieg oder nach dem Ausbruch sind wir jetzt schon bei 585, also fast ähm, 20 Prozent, die die Aktie in dieser kurzen Zeit zugelegt hat. Und für die anderen Werte, die wir letztes Mal hier noch mit ähm, empfohlen hatten, wie General Electric, die haben auch einen Wahnsinnsanstieg ähm, hingelegt. Das waren ja auch einige der Trades, die Sie sicherlich hier über den Blog oder ähm, gegebenenfalls auch in unserem Newsletter mitverfolgen konnten. Vielleicht noch einen, um da nochmal kurz das Thema der letzten Woche aufzugreifen war der Wert FTAI, Fortress, Crunch and Infra Invest. Auch hier haben wir jetzt nicht so einen Riesenanstieg wie bei Tesla oder wie bei General Electric, aber der Ausbruch ist gelungen. Der Wert hat sich seitdem auch gut entwickelt. Ist natürlich, muss man auch Ferraro sagen, momentan ein gutes Marktumfeld. Hier sehen wir nochmal einen etwas längerfristigen Verlauf über das gesamte ähm, ja, letzte Halbjahr. Aber wir wollen natürlich ein paar aktuelle Werte aufgreifen. Das sind nochmal zur Erinnerung die Werte der letzten Woche gewesen. Und jetzt möchte ich euch ähm, mal ein paar interessante Titel der aktuellen Woche vorstellen. Klar, Werte wie Tesla, wir haben es gesehen, sind gut gelaufen. Auch der chinesische Elektroautomobilhersteller NIO, ähm, nach wie vor eine gigantische Performance, die äh, die Aktie an Tag legt. Hier haben wir mal einen Wert aus Brasilien. Ähm, der werden Beel äh, mit dem Symbol VALE hat jetzt hier in den letzten vier Tagen, also quasi über die gesamte Handelswoche, wir hatten ja am Donnerstag keinen Handel durch Thanksgiving, hier einen gigantischen ähm, Anstieg. Ist quasi von 13 Dollar jetzt fast auf 15 Dollar gestiegen. Und ähm, vielleicht könnte ich das hier mal kurz ähm, ähm, rausgreifen. Wir haben hier Dementsprechend auch ein gigantisches äh, Volumen auf der Call-Seite. Alleine gestern waren es äh, 200.000 Call-Optionen, ähm, können Sie unten ganz gut sehen. Der letzte Wert muss richtig hoch war Mitte, Mitte September. Klar ist der Wert natürlich jetzt hier schon aus, äh, ausgebrochen, hat schon eine äh, entsprechende Performance. Aber wenn wir in das Optionsvolumen reinschauen, sehen wir zum Beispiel hier größere Wetten bis Januar, dass der Wert... Auf über 15 Dollar noch steigt. Also, ich glaube, da ist äh, noch Luft nach oben. Hier waren schon einige investiert. Es sind jetzt hier nochmal gute 60.000, 70.000 Optionen hinzugekommen. Und das spricht auch äh, dafür, dass die Aktie sicher noch ein sehr gutes Potenzial hat. Ansonsten hatten wir diese Woche noch weitere interessante Titel hier mit auf dem Schirm. AMD äh, momentan ganz äh, interessant, weil hier steht ein Ausbruch auch noch bevor. Wir sind jetzt, glaube ich, hier. Hochkurs, können Sie auch mal ganz kurz äh, einzeichnen, sehen wir in der Form noch von Anfang September, war so bei 95 Dollar, aber jetzt kann man es ganz gut erkennen, wir haben hier so ein Doppelhoch, wo es aktuell ähm, ein Stück weit ähm, dran kämpft und ich glaube, wenn der Ausstieg gelingt, ist natürlich hier äh, Ausbruch gelingt, die nächste Ebene, genau dieser Hochkurs von September. Und danach ähm, wird sicherlich die 100-Dollar-Marke das nächste Kursziel ähm, hier darstellen. Hier gab es auch sehr viel Optionsvolumen, ähm, was wir hier unten sehen, gerade auf der Call -Seite. wieder seite ähm, Da gab es in der Regel jetzt über 200-300.000 ähm, Coal-Optionen pro Tag. Also AMD im Gegensatz zum gerade eben gesehenen Wert noch sehr interessant, weil der Ausbruch hier noch bevorsteht. Und den dritten Wert, den wir Ihnen heute noch mitgebracht haben, oder wo wir uns ähm, das ein oder andere uns anschauen wollen, ist mal ein entgegengesetzter Wert. Es gibt natürlich nicht nur ähm, interessante Werte für einen Long-Einstieg. Wir haben hier mal ein Beispiel für einen Wert, wo es ähm, trotz des positiven Marktumfeldes momentan eher danach aussieht, dass der Wert ein Stück ähm, nach unten geht oder zumindest Tendenzen. Wir haben hier recht hohes äh, Volumen auf der Kohlseite, genau, das einmal ganz kurz einzeichnen, hat hier so eine Unterstützung bei 8 Dollar, ist gestern nochmal ganz gut gestiegen ähm, im kurzen Handel nach Thanksgiving, aber hier besonders interessant, wenn diese 7,90 Dollar Marke, wo, wenn wir genau sind, die Unterstützung ist. Durchsprochen wird mit dem hohen Optionsvolumen, was wir hier unten auf der Put-Seite haben, kann das ein ganz interessanter short Trade werden, weil Marktumfeld war gut. Das waren, glaube ich, hier die Quartalszahlen, die so ein Stück für Einbruch gesorgt haben. Sollte jetzt dann irgendwann auch mal eine Korrektur im Gesamtmarkt kommen, sind natürlich solche Werte dann besonders anfällig und dann kann so ein Ausbruch nach unten sehr, sehr schnell passieren sehr schnell vonstatten gehen. Also, das mal ein Gegenentwurf zu den Werten, die wir ähm, zu Beginn gesehen haben. Und ja, zu allerletzt noch zwei, drei Werte aus, also einen Wert, den ich hier rausgreifen möchte, aber die Branche ähm, hat jetzt ja, statischerweise recht stark profitiert, was eigentlich gar nicht so erwartet wurde nach dem Wahlausgang. Äh, in Amerika ist der Bereich im Öl- und Gassegment, hier haben wir eine Schweizer Firma mit der, kurz, äh, mit dem Symbol RIG, TransOcean äh, Limited, ähm, die ist von unter einem Dollar auf 2,50 diese Woche gesprungen. Wir sehen hier gigantische Volumen ähm, auf der Kurseite, teilweise wird hier auf eine Verdopplung sogar spekuliert. Also das sind immer so kleine Werte, die haben natürlich ein hohes Risiko, keine Frage. Die ähm, können wir schnell den Kurswert verdoppeln, aber wenn wir sehen, der war jetzt hier im Juni auch mal bei 4,20 Dollar. Und äh, das sind sicherlich auch interessante Titel, die jetzt ohne Optionsvolumen einen sehr hohen prozentualen oder ohne Optionstrates, würde ich jetzt mal sagen, einen sehr hohen prozentualen Gewinn bringen. Das äh, ist jetzt nichts für eine langfristige Biden-Hold-Strategie, glaube ich jetzt eher nicht, aber um so einen kurzfristigen ähm, äh, Performance-Ausbruch mitzunehmen, äh, kann man auch solche Werte mit kleinerem Kapital mal ins Depot mit aufnehmen. Gerade wenn so ein Trend entsteht, muss man natürlich dann auch schnell mal mit dabei sein, um da vielleicht drei, vier, fünf Tage investiert zu sein. Das ist immer schwierig, jetzt so auf ein, zwei Jahre. Also wie gesagt, für Bayern Holt eher schwieriger Wert, aber auch als Aktie mit ja, Zusatzoptionshandel sehr, sehr interessant, da Sie hier einfach gute Prämien generieren. Wenn äh, wir mal schauen, die Aktie hat aufgrund der Schwankung 200% implizite Volatilität. Da bekommen Sie momentan Gigantische äh, Prämien auf Optionen, wenn sie auf der Verkaufsseite sind. Und das kann man nutzen als covered call händler als Short-Put-Händler, ähm, äh, also wo sie einfach Prämien verkaufen, ist das sicherlich ein ganz interessanter Wert. Das waren mal so die Werte für die aktuelle Woche. War ja eine kurz, kurze Handelswoche, da gestern nur dreieinhalb Stunden Handel nach Thanksgiving möglich waren Und äh, ja, sonst hatten wir ja nur den Montag bis Mittwoch. Aber bin mal gespannt, wie sich jetzt. Äh, der Dezember noch äh, entwickelt, bis zum Jahresende. Klar, zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Umsätze dann auch relativ gering. Ähm, da hat man oft den Begriff oder hört man oft den Begriff äh, window dressing das heißt, äh, wo dann nochmal ähm, sozusagen die Kirsche oben auf die Sahnetorte kommt, würde ich mal behaupten, wo dann äh, man eher mal Märkte bewegen kann. Weil weniger Volumen da ist, versuchen dann gewisse äh, Fondmanager auch noch ein Stück weit Preise in die Richtung zu bewegen, wie sie es benötigen was mit geringerer Liquidität oder Volumen dann schnell mal möglich ist. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat sich das in der Regel nicht mehr so ähm, dargestellt, wie es in den vergangenen Jahren oft äh, publiziert wurde. Da hatten wir dann auch teilweise mal Korrekturen zwischen Weihnachten und Dezember, die schon etwas größer waren. Ähm, von daher kann man sagen, so bis ähm, kurz vor Weihnachten werden wir noch gutes Volumen haben. Wahrscheinlich bis zum 18. Dezember, was auch die Verfallsdaten sind der Optionen und werden so viele Privathändler eher etwas äh, kürzer treten. Aber bis dahin haben wir natürlich noch einiges äh, vor, wir werden auch in den nächsten Wochen hier dir äh, die, dies präsentieren, euch ich mal, ein paar Infos, ein paar Tipps geben, ähm, wie man die dann sag ich mal, auch dementsprechend fürs eigene Portfolio umsetzen kann. Ähm, von daher hoffe ich, äh, es waren ein paar interessante Anregungen für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und äh, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen oder wieder wiederhören, besser gesagt. In dem Sinne, schönen ähm, erfolgreiches Traden und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.